Ja, das ja aber ich nicht im Budget ja. ne? Und wenn es jetzt nicht hat, Das ist ja, okay. so. wenn es jetzt nicht beschlossen. Wenn es nicht beschlossen wird, sollte es zum Handler. das ist auch der Thema, dann wird es auch den noch mhm. wenn wir einen günstigen Zinssatz bekommen, der das sehen umfasst, hat es nicht anzunehmen. Also, wenn die haben man das so zahlen, kann, oder? das Geld, nicht ähm, du magst selber als Prüfungsausschuss abmachen, hast du hast die du Möglichkeit, Einsicht zu nehmen in alle Unterlagen? Also, wir haben das Geld. Also, wir das Dafür, dass man das selber zu machen hat. nehmen wir das Geld auch. Haben wir es nein. Gibt, nein, das geplant? Kurze, das Kurze Frage. Kurze, bitte. Warum wird das nicht im Gemeinderat beschlossen, so wie er es da vorgeht? Wird im Gemeinderat beschlossen, jetzt? es dass der Bock hier angekauft wird. Hier bitte? Hier. Nein, wir haben es nicht. Mit der Übertragungsverordnung wird es im, im Vorstand beschlossen, weil der Gemeinderat so etwas nicht beschließen kann. Da haben wir die Übertragungsverordnung, das beschließt der, der Vorstand, bitte. Was kann der Gemeinderat nicht beschließen, ob wir den ankaufen oder nicht? Was sagst du über Ja, wir schauen auch in der Gemeindeordnung. Ja, wenn es jetzt aber nicht da, da damit ich die, die, die Gemeindeordnung nicht. erklärt, die Schaut selber nach, was drinnen steht und wofür welches Gremium zuständig ist. Wenn das deutsche Gremium etwas entscheidet, ist er geschaffen und ja. ungültig. Der Vorstand, wir beschließen, Vorstand kann beschließen, wenn es im Budget geschlossen ja. ist. Ja in noch budgetiert. Die Anzahlung war sehr wohl budgetiert drinnen, die haben wir also, das also war schon vorher Das, Vos, Stoff, das ist Deutschland Deutschland. Sein, Weil schon der das Vorhaben bestanden hat, haben wir gesagt, die das müssen zahlen. Ja, das ist schon gut. Die Probleme braucht man nicht. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema? Gibt es noch weitere Fragen zum Thema? Keine. Gut, dann da schreibt den ich den Antrag, dass die Männer dann plötzlich in der Gabe des ausgestellten Tages kaufen, das Penal zu schreiben. Entschuldigung, Herr Präsident, das Gerät macht über 100.000 Euro aus. Ja. Vergabe? Was macht das? Nein, ich war doch. Wie viel macht das? Über 100.000 Euro? Ja. Äh, inklusive Mehrwertsteuer, das so rund 120.000 Euro ausmachen. Das ist noch gemeint. Das geht so aus, was der Vergabe passiert. So das ist ja. also noch Also noch. Alle, alle äh, Regeln sind eingehalten worden. So. Ja. Gut, die Regeln eingehalten worden. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Keine, dann stelle den Antrag der Gemeinde an der möglichen Vergabe des ausgestimmten Dahmenkaufs des Kommunalverzeugers. Die Woche wird mit einer Kolonie von 5000 Euro laufen 10 Jahre an der Bildspieler, Kleid über Polizen und Faber bsk und die nächsten vorläufigen Angebote ergeben. Der Aufschlag auf den 3-Monats-Review von der Höhe von Rot-Zeitung wurde wie gefordert, durch die Entscheidung der Anderslauf- der Geschäftsführung ausschließlich für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren garantiert. Voraussetzung für die Verwaltung der Tagesaufnahme im Unreiterproge, die Aufsicht für die und für das Amt der Steinmeckischen Landesregierung Regierungsabteilung 7. Es ist damit einverstanden, dass wir die Verzeichen der Zustimmung. Entprobe. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. im Punkt. 7c, Teil 2. Da darf ich bitte, wenn du das ganz kurz äh, berichtest, wie das hier drin <lacht> ist, also in ja. der Asenbeleuchtung ist der Fall ist im heiligen Jahr bereits ein paar Verstände gewesen schon insofern, warum nur Teile gemacht sind worden und da unterschiedlich. Und zwar so ist es mit in dem Zusammenhang gestanden, dass Leuchtkörper, der Leuchtmittel die im heiligen Jahr noch förderbar waren, vom, vom Land aus dass die ausgetauscht sind worden, das heißt, das sind die älteren Leichtmittel. Und, und äh, die neueren Leichtmittel, äh, ja neueren, wenn man es so nett, die stehen jetzt an, fürs kommende Jahr, und das sind sich in der Größenordnung also von 100.000 Euro. Und deshalb ist auch der Grund, warum äh, unterschiedlich in den Kosten, die bei Land und sind, andere Kosten, wieder nicht. Also das ist ein altersbedingt im Zusammenhang und der Rest, der da betroffen ist, ist ungefähr ein Volumen von der Größe von der Dunkel 100.000 Euro. Das muss man ja, das das auch. Gut, gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Ja, an den Bitte. In Bezug auf diesen, auf Ihre Frage. So, Entschuldigung, der Amtsleiter ist nicht Mitglied Gemeinderat ist und dem Konzern. Ja, aber das ist ein Verwaltungs-, den kannst du dir sicher nicht beantworten. Thomas, können wir dann, wenn wir uns jetzt <lacht> bei, der, bei, der, ähm, bei den Kosten für die Leitschichten, bei den Dienstbauten, was wir studiert haben, und wenn wir dort uns dort an kleinen, ein Drittel oder was auch immer, ein Viertel ersparen, können wir das dann gut gleich in den Druck ja, Auf Dann, kann suchen, ne? dann genau. würde ich dann doch mit dem Zusatzantrag stellen, dass sämtliche Ersparnisse, die man ja mit Sicherheit haben kann über die Welt, automatisch zur Rückzahlung und zur Tilgung von dem Kredit herangezogen ja, werden, bitte. So. Du kannst einen Antrag stellen. Zusatzanträge, Zusatzanträge gibt es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt eine Gemeindeordnung, das steht drinnen. Möge ich das, das Wort Zusatz streiten? Es sei nicht so lächerlich, jetzt, Nein, ich habe einen Antrag gestellt, ob das jetzt ein Zusatz hat, aber ob ihr einen ja. Antrag ist, Antrag Gut, ist breit. Den Antrag bitte. Haben, wir, haben wir gehört von Herrn Herwig Sorge, Wer für den Antrag stimmt, Bitte jetzt Sie Zustimmung. Gegenprobe Danke. Gut, dann stelle ich den Antrag der Gemeinde, dass wir die Vergabe des ausgestellten <lacht> Tages, der Straßenbeläufung sein 2 mit einem Volumen von 100.000 Euro, laufe seit 10 Jahren in der dieser der des gemäß die Vorlesungsangebote ergeben. Der Aufstand auf die drei Monate, die von erhöht wurde, wurde wie bevor er unabhängig von der der Geschäftsbedingungen ausdrücklich für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren garantiert. Voraussetzung für die Bewilligung des der Tagesaufstandes ist ein weiterer Punkt, die Aufsichtsbehörde für die Genehmigung. Durch das Amt der Steine beschützte Landesregierung Abteilung 10. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeichen der Zustimmung. Danke. Gegen Tobe. Gut. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Übernahme in das öffentliche Gut. Eigenklasse, Verlängerung, der Eigenklasse für Übernahme der abgetreten Teilschlägen. Also ich darf Ihnen unseren Bahnseite wieder bitten, dass wir das kurz erläutert. So bei der geht es grundsätzlich rein um Grenzbereinigungen. Das heißt, im Bereich Zufahrtsnobe. Das heißt, das Stück Snobe. Dieser Teil vom Snobe, die Zufahrt haben wir dann mit übernommen im Zirkus und dem Teil. Damit kann man sozusagen mit diesen beiden Armen, kann man bereichern, da dass das als Unterplatz definieren muss, sonst also müssen wir es nicht mehr zwischendrin abschneiden. Wenn wir einfach diese beiden Straßenstütze mit übernommen und haben sozusagen im Denkbereich von der Eichenkasse jetzt letztendlich eine vernünftige Möglichkeit vorgesehen. Okay. Gibt es Fragen dazu von eurer Seite? Keine. Antrag, die Verlängerung der Eichenkasse durch Übernahme der abgegleiteten Teilflächen in das Grundstück, nur noch mal 99 Prozent. GZ 50.000 öffentliches Gut, Eigenkasse gemäß dem Teilungsplan GZ 36.06 durch 10 vom 17.03.2013 des Herrn Johannes-Jürgen Günter Moser, die Widmung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine und der Zustimmung. Danke. Mhm. Regenprobe. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8b, Schmidtgasse, Übernahme des Zentrums und wieder ungebrechener Teilbrechen. Das ist ein eine längere Geschichte. Die Schmidtgasse ist auch noch für sich. Der untere Teil ist öffentlich. Und der obere Teil ist eben aufgrund von einem Problemen. Ich glaube jetzt acht Jahre oder länger sogar immer ein Diskussionspunkt an der Zankpunkt gewesen. Und das Zankpunkt hat jetzt einmal vor einem Jahr einen Antrag gestellt, wir da weiter mit Zufahrt über diesen Ort und äh, man ist jetzt zum Schluss bei äh, Einigung gekommen, dass diese Straße, der Ort, der da reingeplant äh, war, dass der verlegt wird auf die Seiten. bedarf natürlich jetzt einer Bebauungsplanänderung in dem Bereich durch diese Änderung und da gibt es dann ist eine Verschiebung, das heißt die, äh, die Schmiedkosten ist da ein bisschen nach Osten verschoben worden und das Grundstück konsumiert diese Fläche, das heißt, wir habe bei den oberen Arm das, heißt, das Handyhammer noch drin lassen, da ist ein einfach rein. Ich brauche um eine Das heißt, der Wändehammer ist bis daher ordentlich da das Grundstück, Diese Fläche ist zu dem Grundstück zurückgeschlagen worden. Auf der Seite ist ein bisschen was dazugekommen. Da hat es einen Abtausch gegeben mit dem Grundeigentümer. Dafür hat ja diese Fläche der der schon abgetreten. Das im Boden, damit ist jetzt die neue Erschließung. In dem Bereich. Das heißt, wir fahren jetzt diese Grundschutzfläche ziemlich wichtig an und dazu gibt es jetzt von den ganzen Anrainern, äh, speziell als Derscher in Verwandtschaft gibt es jetzt Zustimmung und das ist bereits materiell äh, unterfertigt worden. Also ja. Gut, gibt es dazu Fragen von meiner Seite? Ich stelle den Antrag, die Übernahme des Grundstücks Nummer 523 3 in mit der dazu abgetretenen Teilbrechenverlängerung der Schmiedgasse in der selben Zeit gut der Lecoq, ECF 25, 08, gewesen, Teilungsplan, ECF 2014 vom 10.10.2014, des Herrn Grundstücks in der Moser, und um die Widmung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Dass Sie damit einverstanden sind, bitte mal Zeit Sie der Zustimmung. Danke. Gegenprobe. Gut. Nächster Tagesordnungspunkt. 8c, das war die Erweiterung da geht es um ähm, die Lutzstraße mit Wendeplatz äh, Lutz bzw. Äh, Böbel war seinerzeit relativ uh, wir war, das ist jetzt alles vereinigt worden dabei ist dieses Weggrundstück bis dahin abgetreten worden äh, Lutz hat jetzt von der Firma Z der Grundstück in der Zukunft, ist dort jetzt auch mit vereinigt und hat aber verlangt, dass in diesem Bereich, nachdem es Bereinfarkt immer Probleme gegeben hat, hat es keine Zustimmung gegeben zuerst für diese, für diese Weganlegung, weil sozusagen diese Straße in dem Bereich immer verpackt ist worden. Jetzt haben wir Einigung und insofern und gesagt haben, es kommt nicht der Wendeplatz im Bereich vom Nutzgrundstück, sondern es wird als öffentliches gut abgetreten, am Ende von dem neuen Weg, das heißt, die Firma Nutz tritt diese Fläche zusätzlich ab und äh, wird das als Wendeplatz bezeichnet. Und dem Wendeplatz ist, wie man weiß, äh, die Möglichkeit, dass ich dort sozusagen die Halten am Backen kann. Und damit ist gewährleistet, dass die Einfahrt zur Firma Z äh, sichergestellt ist. Das, was ich mit halt verfolgen kann, aber zumindest die Möglichkeit haben wir dort äh, sozusagen heute Parkverkaufsatz dafür in dieser Stadt, wo so Rönchnerplatz ist und damit hat die Firma die, Zeta, die Zustimmung gegeben und aus dem Grund jetzt hier Bauform, dass jetzt die Absicht ist, dementsprechend umgebracht. Gut, gibt es Fragen dazu? Keine stelle stellt den Antrag, für die Übernahme in das öffentliche Gut Weiterung Lutzstraße mit Wendeplatz für das Planklässe 10547 äh, Dorra durch 14 des Herrn Kronstümer Harald Schumann bei Soseplatz 5546.000 Pläns und die Richtung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte also um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenprobe. Gut, wir werden beim nächsten Tagesordnungspunkt. Dann ist es Punkt 9, Grundstücksabtausch zwischen der Nachgemeinde mit und der Kühner Wir haben das schon vor einer Ortseite auch schon gemacht. Da geht es eben darum, dass jetzt eine genaue Phase vornehmen, würde, und denken, dass die EEG auftreten kann. Das war der letzte Gemeinde das ist der Halt. Wir haben nur circa Das ist, der das, ist der das ist Die folgende Situation. Die Firma Bärenfast ist, wenn man das letzte Mal gesprochen hat, die Gemeindestraße durchgegangen, also mitten durch das Areal. Und man hat eben mit der Firma Bärenfast der Vereinbarung getroffen, dass diese Straße sozusagen äh, selbst äh, Berngrund abgetreten wird, aber wir führen im Gegenzug an der Grundgrenze an neue Straßen und mit der neuen Straße hat man sozusagen mehr oder weniger den Bahnhof wieder gleich erschlossen. Und das Bahnwegel, das hier aufgelassen wird, wird auch von unten auf sozusagen jetzt ersetzt. Und da ist jetzt eine Straße eingebaut worden mit 5 Meter Asphalt, nein 6 Meter Asphaltbreite, 12 cm stark, 50 cm Unterbau, das ist über Bärenpost. Jetzt schlussendlich die gesamten Kosten übernommen, die an der schon am ersten Beschluss zugesichert war, ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde. Weil zuerst war mal ein Thema, dass die Gemeinde sozusagen einen Instandsetzungsbeitrag leistet, weil die Straße, die alte Straße in einem relativ desolaten Zustand war und die Bergfahrt hat dann schlussendlich gesagt, das sind die gesamten Kosten. Und das ist jetzt mehr oder weniger vermessen, wir haben es abgenommen. Also der Vordergrundzustand dort, muss man sagen, ist soweit passabel oder sehr gut. Und ist jetzt natürlich eine größerer Fläche dort, statt 1.300 sind jetzt... Es... von ah, gut, 1.300 Quadratmeter sind so circa 1.200 Quadratmeter waren hineingekommen, im abgeneinten Gut, gibt es Fragen dazu? <lacht> gut, dann... Ähm. Stelle ich den dass der Ableitungsfläche seitens der Firma Bärenpost beträgt nur 1.341 Quadratmeter anstatt der ursprünglich angenommen, 4.200 Quadratmeter. Für diese Ableitung liegt auch seitens der Firma bereits Zustimmung vor. Auf dieser Grundlage wird der endgültige Vermessungsplan seitens